Liebe YouTuber, heute zeige ich euch eine ganz neue Seite von mir und zwar, heute gibt es Presse, die Zeitschrift Euro, die bringt einen tollen Artikel, ich blätter mal hier so ein bisschen ran. ein Artikel, neue Serie, Bye Bye Bank, sechs Aussteiger im Porträt und ähm, da ist äh, genannt ein Ex-Badressbanker und die ehemalige Wertpapierhändlerin Margit Strahlen, blättert wir doch mal auf Seite 28 und da hat ich bin Michaela Stemper, eine ganz tolle Redakteurin, ein super Artikel geschrieben vom Leben nach der Bank. Und da gibt es dann hier auch ein kleines Porträt ähm, über mich mit einem Foto, das ich nach der Umstrukturierung einer Fondsgesellschaft meinen Blumenladen gemacht habe. Ich habe äh, gekündigt und neu gestartet. Und äh, wir machen jetzt heute halt mal eine kleine Lesestunde zur Abwechslung. Hier gibt es noch ein schönes Foto von meinem Laden, ähm, wie ich da auf meinem Holzdeck bin. Und äh, auch auf der nächsten Seite. Und ich versuche das noch als PDF anzuhängen, aber ja, ich fand den Artikel herrlich geschrieben. Ähm, Geschäftssüchtig war ich schon immer, erzählt die Schwebeln. Ich habe als... Äh, zehnjährige mit dem verkauf von tannenzweigen aus meinem leiterwagen 100 mark verdient und damals das war kolossal ähm, aber der blumenladen ähm, der weg zum blumenladen der hat erstmal über das börsenparkett geführt also der ging nicht vom leiterwagen in den blumenladen rein ähm, ich habe bei adic investment gearbeitet und ähm, war bei der Commerzbank. Ähm, bin im zuge einer umstrukturierung habe ich mich dann verändert bin ausgeschieden und äh, das Leben in der Bank, das war ganz, ganz toll, aber der Abschied, ähm, naja, der Abschied war nicht so schön. Ich habe dort schöne Zeiten genossen und habe auch 2010 dann beschlossen, meinen eigenen Blumenladen zu machen. Hier bin ich und deswegen kann ich auch diese tollen Videos für euch machen. Ähm, habe dann natürlich überlegt, ob, was ich weiter mache und ähm, habe dann den Laden eröffnet, aber nicht einfach so. Ich habe ein Jahr lang intensiv Praktika gemacht, ähm, habe Seminare gemacht bei einer Floristmeisterin, und, um dann äh, diesen schönen Laden in der Altstadt von Königstein im Taunus zu eröffnen. Ähm, es haben einige gezweifelt, ähm, ich habe sie aber eines Besseren belehrt, ähm, da ich habe mich wirklich über alles, auch betriebswirtschaftlich, floristisch, ich habe mich total schlau gemacht. Ähm, mein Mann hat mich super unterstützt, ähm, das muss ich auch nochmal ganz da klar betonen, und äh, auch in dem Artikel ist es so nett beschrieben, wie wir hier diesen schönen Tisch, die holprige äh, Kopfsteinpflasterstraße hochgezogen haben. Das ist also alles sehr lang her und das war ein, das war ein langer Weg. Aber es hat sich alles gelohnt und ich habe heute, wir sind ein fünfköpfiges Team hier im Laden und es sind alles super Frauen, die mich unterstützen. Ähm, wir sind Hausflorist von vielen Hotels und Restaurants in Königstein. Und ja, in dem Artikel ist natürlich auch hervorgehoben der YouTube-Kanal, ähm, den ich heiß und innig liebe. Und äh, ja, wo ich mich auch immer freue und an dieser Stelle auch vielen Dank für eure Treue und für die vielen, vielen Abonnenten. Und ähm, erzählt mich weiter, dann wird auch noch meine schönen Google-Bewertungen, auf die ich auch sehr stolz bin und an denen ich sehr arbeite, ja, und dann ist natürlich noch ein kleiner Ausschnitt zu meiner Freizeit, dass äh, nach dem ta langen Tag im Laden auch die Tennistasche bereitsteht, weil ich äh, auch leistungsmäßig Tennis spiele. Ja, all dies äh, ist in dieser Zeitschrift. Und äh, also auf meiner Homepage werde ich auf jeden Fall den Artikel äh, noch einscannen. Ähm, Habe es jetzt noch nicht geschafft, aber das kommt. Und ähm, das war heute ein kleines Porträt. Von Margit und ihrem bisherigen Leben und was alles so kam. Ja, ich wie gesagt, ich danke euch für eure Treue und äh, demnächst gibt es wieder Floristik-Videos und ich wünsche euch einen wunderschönen sommerlichen Tag. <lacht> Tschüss!